Mit der Zeit im Gespräch kommen wir drauf, dass unsere Gottesvorstellung gemeint ist, die wir zum Maßstab machten. Hören Sie auf damit, Herr Gott! Es gibt keinen Gott, deshalb bin ich eingesprungen. Ich würde gerne besser sein, freundlicher, arbeitsamer, motivierter. Und die ganze Zeit beschäftige ich mich mit mir selbst und der Optimierung meiner Person. Und hier liegt wohl mein Problem. Ich kann mir zu mir keine Verbesserung anerziehen. Wohin will ich denn besser werden? All unser Denken handelt von der Gestaltung. Erfahrungen, Gestaltung, Verhalten. Damit definieren wir Leben. Über Erklärungen und Erkenntnisgewinn. Schaffen wir damit nicht unsere eigene Gerechtigkeit? Erschaffen wir damit nicht unsere eigene Gottesvorstellung?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 Ich glaube, Herr. hilf wo noch kein Glaube ist. Hab geübt in Gaben, doch jetzt willst du mit deiner Gnade auf Sohnes Tat bauen. Ich glaube. Nein, wir wollen nicht schwach sein, wir wollen nicht kraftlos sein. Wir wollen uns selbst sagen, dass wir die Kraft haben werden. Wir wollen es uns selbst sagen. Wie soll ich dir begegnen? Wie begegnest du mir? Selbst mein Dasein ist nur da, weil es lebt von dir. Ich weiß nicht wirklich, wer du bist, doch ich spüre. Von allen Seiten umgibst du mich Hältst deine Hand über mir Bis das Licht um uns Und nicht Finsternis Bis der Weg, wenn es keinen Weg mehr gibt Wenn unsere ganze Welt zusammenbricht Da wird was du an uns vermisst wir sind nichtig und dir doch wichtig als wir noch nicht waren sahst du uns mit deinen augen ich glaube Ein Pastor sprach mir Wirksamkeit zu Einfluss in der Umsetzung meines musikalischen Talentes Aber irgendetwas daran machte mich traurig, weil es nicht das Ziel beschrieb, dass ich für Gott sein soll bei einer Buchbesprechung, etliches fiel auf den Felsen, wird schnell mal von guter Geistlichkeit gesprochen und auf der anderen Seite von dem Fehlverhalten, aber nicht gezeigt, dass unser Felsenherz kein guter Boden ist. Und etliches fiel auf den Fels und da es aufging, verdorrte es darum, dass es nicht Saft hatte. Noch lange nicht erreicht und noch nicht am Ziel,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 Stehe anscheinend das vollbrachte Werk Christi am Kreuz in seiner Tiefe nicht. Zu lange verklagt uns unser Gewissen, obwohl Christus die Unstetigkeit meiner Gefühle und Selbstanklage auf sich nahm. Ich scheine mir dies nicht bewusst zu sein, obwohl ich es erkenntnismäßig schon formulieren kann. Was muss das für ein Leben sein, das durch die Kraft Gottes aus dem Grab heraus geschenkt wird?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 meinem Unglauben.